Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Heute wie angekündigt mit dem Folgevideo zur Fragestellung Wirtschaftsinformatik vs. BWL, was sollte man eher studieren? Beantworten kann diese Frage natürlich nur jeder für sich selbst. In diesem Video möchte ich dich einfach nur darüber aufklären, was dich an BWL-Themen in der Wirtschaftsinformatik erwarten und was dich für Wirtschaftsinformatik-Themen in der BWL erwarten. Ja, du hast richtig gehört, es gibt tatsächlich Themen, die der Wirtschaftsinformatik als Disziplin zugeordnet sind und nicht ausschließlich der BWL oder Informatik. Und genauso diese Themen werden sowohl im Studium der Wirtschaftsinformatik als auch im Studium der BWL unterrichtet, jeweils aber mit einer unterschiedlichen Tiefe. Beim Wirtschaftsinformatikstudium taucht oftmals das Modul Einführung in die Wirtschaftsinformatik als Modul auf ähm, innerhalb der ersten beiden Semester. Im Laufe des Studiums erfolgen dann noch Vertiefungen der einzelnen angesprochenen Themen. Und du fragst dich jetzt bestimmt, was das für Themen sind. Hier lässt sich keine pauschale Zusammenfassung geben, allerdings geht es primär um die Informationssysteme innerhalb eines Unternehmens und wie man mittels optimalem Informationsmanagement und damit einhergehend mit optimalen Datenaustausch Prozesse digitalisieren und automatisieren kann. Wie gesagt, also digitalisieren bedeutet in dem Kontext nichts anderes als automatisieren und optimieren. Hierzu noch ein paar Beispiele. Die hier abgebildete Pyramide zeigt die verschiedenen Informationssysteme eines Unternehmens. Über diese Systeme lernst du, welchen Zweck sie haben, wie der Datentransfer zwischen den Systemen funktioniert oder wie man bessere Entscheidungen treffen kann mithilfe einer ordnungsgemäßen Verarbeitung der Daten aus den verschiedenen Systemen. Die eben angesprochenen Themen lernst du in weniger tiefgehend ausgeprägter Art und Weise gemäß Erfahrungsberichten auch im Modul Wirtschaftsinformatik innerhalb des BWL-Studiums. Ob dies an jeder Hochschule gelehrt wird oder nur ein Wahlpflichtfach ist, sei mal dahingestellt. Allerdings hast du in der Regel die Möglichkeit dies zu lernen. Während dem BWL-Studium hast du auch die Möglichkeit, einige der IT-Inhalte aus dem Studium der Wirtschaftsinformatik kennenzulernen, allerdings in der Regel nur oberflächlich und als Wahlpflichtmodul. Kommen wir nun dazu, welche Inhalte du aus dem BWL-Studium ebenfalls bei einem Studium der Wirtschaftsinformatik lernst. Ausgenommen sind davon die Inhalte, die nicht kern der betriebswirtschaftlichen Inhalte sind, aber dennoch auch in der Wirtschaftsinformatik vorhanden sind, zu diesen werde ich am Ende noch kommen. Innerhalb eines Studiums der Wirtschaftsinformatik hast du folgende BWL-Inhalte, General Management, Rechnungswesen, insbesondere internes Rechnungswesen, Wirtschaftsrecht, insbesondere Schuld- und Vertragsrecht und somit viele BGB-Inhalte, Finanzierung und Investitionen und zu guter Letzt noch Operation Research. Im Fach General Management lernst du verschiedene Theorien und Prinzipien aus der Management- und Organisationstheorie, beispielsweise die Beitragsanreiztheorie, die Agententheorie, Max Webers Bürokratieansatz oder wie in diesem Kanal, wie auf diesem Kanal <lacht> bereits ein Video darüber vorhanden, die Fayolsche Brücke und weitere Theorien vom Kollegen Henry Fayol. Des Weiteren lernst du in General Management auch die verschiedenen rechtlichen Deckmantel von Unternehmen in Deutschland kennen, je nach Hochschule können die genannten Inhalte auch unter einem anderen Decknamen als General Management vorkommen. In Rechnungswesen lernst du die Kostenrechnung bzw. Kostenstellenrechnung kennen und lernst wie die Kosten nach Art und Herkunft strukturiert werden und wie du zum Beispiel einen Deckungsbeitrag berechnest. Auch Themen wie Abschreibungen lernst du dort kennen. Innerhalb eines Unternehmens bist du damit gewappnet, im Falle einer Führungsposition dem Controlling und den Unternehmensleitlinien entsprechend Auskunft über die Kostenstruktur deines Bereichs zu geben. Im Modul Finanzierung und Investition geht es anknüpfend an die Inhalte aus dem Bereich internes Rechnungswesen, ähm, dann weiter, damit Entscheidungen über die Wirtschaftlichkeit von Investitionen und Finanzierungsalternativen insbesondere in ihrem wechselseitigen Bezug zueinander treffen zu können. Beginnen bei statischen Investitionskalkülen, wie der Verlustvergleichsrechnung oder Amortisierungsrechnung, lernst du auch dynamische Investitionskalküle kennen, welche maßgeblich auf der Kapitalwertmethode beruhen, bei welcher man zukünftige Einzahlungsüberschüsse diskontiert auf ihren heutigen Kapitalwert. Im Bereich meiner Aktienanalyse nehme ich genau diese Methodik auch, um den fairen intrinsischen Wert eines Unternehmens beurteilen zu können. Ja, das Modul Finanzierung und Investition ich damit an Inhalte der Finanzmathematik an, welche man bei der Wirtschaftsinformatik in der Regel inmitten des Mathemoduls integriert hat. Beim letzten großen BBL-Thema geht es ebenfalls um Mathematik. Es handelt sich hierbei um Operation Research, eine abgewandelte Form der Wirtschafts- bzw. Finanzmathematik. Innerhalb von Operation Research lernst du kennen, wie du Entscheidungen mathematisch optimieren kannst. Gängiges Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Standauswahl äh, von Produktionsstätten eines Unternehmens. Dahingehend lernst du die lineare Optimierung kennen und diverse Heuristiken, zum Beispiel die Vogelapproximation zur annähernden Optimallösung bei der Wegwahl zwischen Produktionsstätten. Produktionsstandorten und ihren Abnehmern, sprich von welcher Fabrik soll zu welchen Kunden geliefert werden, damit die Kosten minimal sind. Das waren die wichtigsten Schnittpunkte bezüglich der BWL-Inhalte. Kommen wir jetzt noch zu den weder IT noch BWL-Inhalten, die, ähm, die sich überschneiden. Ähm, hierzu gehören insbesondere Mathematik, Statistik. Aber je nach Uni auch Fächer wie Business Englisch oder Unternehmensethik. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen hilfreichen Einblick über die Schnittpunkte von Wirtschaftsinformatik und BWL geben. Die Unterschiede zwischen den beiden Fächern sind folglich alle restlichen BWL hinhalte bei BBL im Gegensatz zu allen IT-Themen innerhalb der Wirtschaftsinformatik. In dem Sinne, falls du noch auf dem Kanal bist, würde ich mich massiv über einen Daumen oben freuen, ein Abo natürlich auch. In dem Sinne. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.